Lang andauernde Feuchtigkeit auf ihrer Fassade schafft die Grundlage für das Wachstum von Pilzen und Algen. Die Fassade verliert ihre leuchtende und kräftige Farbe. Der Putz wird mit der Zeit grünlich und sieht schmutzig aus. Um langfristig haltbare Fassaden zu schaffen, haben wir Baumit Startup entwickelt. Die neue Generation von Silikonputz mit Drypore-Effekt. Wie eine Koralle weist Baumitz StarTop eine große Oberfläche mit einer Menge von kleinen Hohlräumen und Poren auf. Dies führt zu einer sehr schnellen und intensiven Verteilung von auf der Oberfläche befindlichem Wasser. Die hydrophoben Eigenschaften des Putzes sorgen für eine großartige Wasserableitung. Während eines Regenschauers perlen die Regentropfen sehr leicht an der Fassade ab und waschen einen Teil des Schmutzes ab. An nebligen oder dunstigen Tagen führen die hydrophilen Eigenschaften dazu, dass sich die Feuchtigkeit zu einer dünnen Schicht verteilt. Das Ganze dank Korallenstruktur auf einer stark vergrößerten Oberfläche. Der Drypore-Effekt ist die Kombination aus den hydrophoben und hydrophilen Eigenschaften des neuen Füllmaterials. Hiermit wird die Fassade trocken und sauber gehalten. Baumit StarTop bedeutet schnell trocknende Oberfläche mit einem erhöhten Schutz gegen Algen und Pilze und beste Verarbeitungseigenschaften. Baumit StarTop hält Ihre Fassade trocken und sauber.